Wow. Hallo. Ich weiß, es ist schon wieder viel zu lange her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Aber es ist halt gerade wieder diese Phase während des Semesters. Ich ähm, habe halt einfach ziemlich viel zu tun mit Uni und Arbeiten zusätzlich und ähm, schaffe es einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, da noch irgendwie nebenbei ein Video zu produzieren, mit dem ich auch noch einigermaßen zufrieden bin, was ich mir selbst angucken wollen würde. Das ist ja eigentlich das, ja, woran ich messe, ob ich ein Video hochladen möchte oder nicht. Und ähm, ja, es ist einfach während des Semesters nicht machbar. Vor allem, wo jetzt ja auch das normale Leben wieder ein bisschen anfängt, was ja total gut ist, aber was ja auch Zeit in Anspruch nimmt, ähm, ist es einfach gerade relativ viel, und ich bin mal gespannt, wie das so ähm, weitergeht, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal wieder vor Ort sein muss und nicht nur die ganzen Vorlesungen und Seminare und so alles von zu Hause machen kann, sondern tatsächlich irgendwie jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden alleine Wegzeit ähm, habe. Daran möchte ich jetzt noch nicht denken. Ich glaube... Da muss ich auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, irgendwas weniger zu machen. Aber ja, ich wollte jetzt unbedingt mal wieder mit euch sprechen. Es ist heute der 5. Juli, es ist Sonntag. Ich schreibe Dienstag eine Physikklausur und habe dementsprechend das Wochenende bis jetzt genutzt, mich darauf vorzubereiten, weil das ist die erste Klausur, die ich vor Ort schreibe, nicht zu Hause. Und äh, ja, ich habe ein bisschen... Schiss, beziehungsweise ich habe einfach echt noch Zweifel daran, die zu bestehen. Eigentlich glaube ich, wenn das Niveau der Klausur so ist, wie das Niveau der Vor- oder dieser Testklausur war, dann sollte es schon hinhauen, aber ich mache immer noch so doofe Fehler und es nervt mich so. Und deswegen habe ich dieses sommerliche Wochenende bis jetzt größtenteils am Schreibtisch verbracht und mache jetzt gleich auch noch ein bisschen was. Es ist gerade halb drei ähm, aber ich will auf jeden Fall gleich auch noch mal raus, die Sonne scheint und deswegen hält mich ja eigentlich nichts. Auf jeden Fall werden, wenn ich diese Klausur geschrieben habe und bestanden habe, es ist mir tatsächlich egal, ähm, naja, nicht ganz, ich will jetzt auch keine 3,7 oder so, ne? das ist, kommt dann ja auch noch dazu, aber wenn ich die Klausur hinter mir habe, dann ähm, mache ich 100.000 Kreuze und mir fallen 15 Kilo Steine vom Herzen, weil das einfach ich habe doch nicht Physik gewählt, Ey, ich, ich will doch einfach nur Bio, ich will doch einfach nur Bio und ja, ich weiß, das hat was damit zu tun und das ist total wichtig, aber es hat mir sehr, sehr viele Tränen und sehr viel Stress und sehr viel Zeit und sehr viel Zweifel und sehr viel Hass und sehr viel Aufregung gekostet, weil auch die Professorin meiner Meinung nach, naja. Okay, also das ist so gerade so bei mir los, das beschäftigt mich natürlich auch sehr und ähm, ja, ich probiere jetzt einfach mal, euch die nächsten Tage zumindest ein bisschen mitzunehmen, damit ähm, ich mich schon mal dran gewöhne, weil in den Semesterferien möchte ich dann definitiv auch wieder regelmäßiger Videos produzieren und drehen und hochladen. Und ähm, ich hoffe, dass ihr da auch Bock drauf habt. So, ich bin jetzt noch ein bisschen rausgegangen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich musste was anderes sehen als die Physik. Und ähm, liege jetzt noch im Park. Die Sonne scheint gerade noch. Oh, herrlich. Endlich. Ähm... Ich bin so froh, endlich draußen zu sein. Es war echt wie so ein Gefängnis gerade drin. Und ich habe meinen neuen Bikini an. Der sieht so aus. Ähm, ich hoffe, ihr seht was. Der ist relativ schlicht und schwarz. Ich zeige es euch gleich nochmal genauer. Der ist von Organic Basics. Also ist er halt auch noch nachhaltig. Und ich war wirklich schon lange auf der Suche nach einem schlichten, schwarzen Bikini, der nachhaltig ist. Weil ich habe sonst immer nur so relativ auffällige. Und ähm, die sind auch irgendwie alle schon so ein bisschen runtergerockt. Und ich habe mich so gefreut, dass ich den dann bekommen habe. Und ich habe auch für euch einen Code, mit dem ihr 10% sparen könnt. Ähm, und schaut einfach mal in die Infobox, dann könnt ihr direkt da klicken Und jetzt werde ich noch hier ein bisschen die Sonne genießen, ein bisschen lesen. Ich lese im Moment Ismael von Daniel Quinn. So, ich bin wieder zu Hause und ich habe das Buch noch durchgelesen und wollte noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Weil das einfach so krass war an einigen Stellen und in einigen Situationen, in denen ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, Wahnsinn, dass das Buch Anfang der 90er Jahre erschienen ist und der Autor sich zu diesem Zeitpunkt schon genau diese Gedanken gemacht hatte, also wahrscheinlich ist er nicht der Einzige, aber zu diesen Themen, die gerade so krass aktuell sind und so krass diskutiert werden, von wegen Artenaussterben, von wegen Überbevölkerung, wie ernähren wir die ganzen Menschen, die hier immer mehr ankommen, und Produktion, und was denkt der Mensch eigentlich, wer er ist, und was macht er eigentlich, und was hat das für Auswirkungen auf die Erde. Also super, super ähm, aktuell. Und ich bin echt so überrascht, dass ich mir dieses Buch so, so wirklich zufällig gegriffen habe, und es so genau sich damit beschäftigt, was mich eh gerade sehr interessiert, und womit ich eh viel Zeit verbringe, auch in meinem Studium. Also, große Empfehlung. Es hatte jetzt auch noch viel so göttliche Einflüsse und so, aber ähm, das ist jetzt nicht ganz so das, was ich denke, aber ist ja auch äh, eine Perspektive, die irgendwie ja die man sich da auch mal mit ähm, durch den Kopf gehen lassen kann. Und es war wirklich ein interessantes Gedankenexperiment, auf das mich dieses Buch mitgenommen hat. Und wenn ihr es lesen wollt, dann wird es euch auch dahin mitnehmen. Also ja, ich würde es auf jeden Fall sehr empfehlen. Nochmal, es ist Ismael von Daniel Quinn. Und jetzt mache ich mir was zu essen. So, ich wollte euch nochmal den Bikini zeigen. Also ihr seht, er ist komplett schwarz. Die Hose ist wirklich total schlicht und ja, wirklich nichts kann man gar nicht groß zu sagen. Und das Oberteil kann man halt so über die Schultern machen und dann bindet man das hinten so zusammen, macht eine Schleife rein. Und der Stoff ist wirklich relativ fest, was ich cool finde, weil dann kann man auch mal sich bewegen, keine Ahnung, irgendwas spielen am Strand oder im Park oder so. Also man kann es ziemlich gut ähm, so gestalten, dass es halt hält. Ja, also der ist wirklich sehr schön schlicht. Und ähm, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Bikini, gibt es auch noch in anderen Farben, dann guckt mal ähm, auf den Link in der Infobox. Und wie gesagt, es gibt auch einen 10%-Rabattcode. Ich habe ja aktuell nicht nur Physik, sondern auch noch Neurobiologie und Verhalten als Modul. Und ähm, heute ist der Verhaltensteil gestartet und ich habe mir eben die erste Vorlesung angehört und es war schon so spannend und ich freue mich so auf die kommenden zwei Wochen. Und dazu gehört übrigens auch unter anderem, dass ich äh, Asseln sammeln und halten muss und beobachten und das Verhalten irgendwie analysieren in einem Praktikum. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie sich hier so wohlfühlen werden. <lacht> ähm, ich hätte auch vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, obwohl vielleicht vor einem Jahr niemals gedacht, dass ich je... Bock drauf haben könnte, mit einem Löffel durch den Garten oder so zu laufen und nach Asseln zu suchen und denen dann ein kleines Zuhause, ein Übergangszuhause zu bauen. Ja, es ist ein Tierversuch, ich weiß, aber den Asseln wird dabei auf jeden Fall nicht geschadet. Darüber wollte ich gar nicht sprechen. Ähm, was ich erzählen wollte, in dieser ersten Vorlesung ging es auch unter anderem um Konditionierung und... Viele wissen von euch wahrscheinlich, was Konditionierung ist, also oder klassische Konditionierung. Dabei geht es darum, dass ein Verhalten an ein anderes Signal sozusagen gekoppelt wird. Also, das Ursprungsbeispiel war, dass ein Wissenschaftler, Pavlov hieß der, gesehen hat, dass jedes Mal, wenn ein Hund Nahrung sieht, er anfängt, Speichel zu produzieren. Und dann hat dieser Wissenschaftler diese Nahrungs- Aufnahme immer an einen Ton geknüpft. Und immer bevor der Hund dann was zu essen bekommen hat, gab es eben diesen Ton. Und dann hat dieser Wissenschaftler beobachtet, der Hund fängt schon an, Speichel zu produzieren, wenn er nur den Ton hört und nicht erst als Reaktion auf die Nahrung. Also er hat das so miteinander gekoppelt. Und mir ist jetzt schon öfter mal aufgefallen, dass bei mir auch extrem manche Sachen gekoppelt sind. Zum Beispiel putze ich immer das Badezimmer hier und wenn ich das putze, dann höre ich meistens diesen Zeitverbrechen-Podcast. Und letztens habe ich geputzt und habe, ich glaube, telefoniert, anstatt diesen Podcast zu hören. Und dieser Geruch des Putzmittels hat mich so krass an diesen Podcast erinnert, dass ich dachte, hm, eigentlich höre ich doch jetzt den Podcast. Und gerade zum Beispiel habe ich gegessen, also gefrühstückt, mit einer Nektarine unter anderem. Und... Eigentlich ist es so, dass ich Nektarinen hier in Deutschland nur ganz selten esse und kaufe und das eher so ein Urlaubsding ist und wie immer, wenn wir im Urlaub sind, ultra viele Nektarinen auf irgendwelchen Märkten kaufen und essen und dieser Geschmack von so einer reifen geilen Nektarine hat mich so krass an Urlaub erinnert eben, ähm, das finde ich super spannend und ja, irgendwie krass, wie sich das so ins Unterbewusstsein einschleicht und ähm, wie eng das schon wieder mit meinem Studium verknüpft ist und wie spannend das alles ist und wie froh ich darüber bin, das zu studieren, weil es einfach... Jeden Tag habe ich wieder mindestens eine Situation, in der ich denke, aha, okay, krass, nice, ja, jetzt weiß ich das auch mal. Und ähm, das freut mich sehr. Wir haben gerade das erste Mal Too Good To Go ausprobiert. Wahrscheinlich wisst ihr, was das ist, falls nicht, ganz kurz. Das ist eine App, da siehst du, wo in deiner Nähe Restaurants oder auch Läden, Supermärkte, alles Mögliche, ähm, am Ende des Tages oder irgendwann am Tag Dinge vergünstigt verkaufen, bei denen sie wissen oder abschätzen, dass sie sie sonst wegschmeißen würden, weil es zu viel war, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum nah ist oder so. Und wir haben ähm, das jetzt bei Gorillas ausprobiert und es war der Deal, so also eine vegane Box oder halt eine vegane Tüte sozusagen mit veganen Dingen drin, anstatt für 12 Euro für 3 Euro. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir gerade bekommen haben. Das ist so viel und einfach krass. Also, das alles haben wir jetzt gerade für 3 Euro bekommen. Also, Karotten, gut, die sind vielleicht ein bisschen dreckig oder angedetscht, aber das kann man ja einfach waschen. Eine super gute Zucchini, zwei Bananen, Knoblauch, Kartoffeln, ähm, Erdbeeren sogar aus dem Rheinland. Also, die. Ähm, hier, die Bananen sind auch Bio und Zwiebeln, also wirklich so ein richtig gutes Basic-Paket irgendwie an Obst und Gemüse und das ist einfach nur nice. Also erstens haben wir damit ultra viel Geld gespart, ich weiß nicht, wie viel das jetzt in einem Laden oder so gekostet hätte, aber alleine die Erdbeeren kosten ja schon so 5-6 Euro. Ähm... Und zweitens, wenn es nicht weggeschmissen wird, ist doch super. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und wie gesagt, das war das erste Mal, dass wir das ausprobiert haben. Aber wir werden es in Zukunft, glaube ich, öfter mal machen, weil das lohnt sich. So, es ist Montagabend. Es ist 19.43 Uhr. Ich habe jetzt noch den ganzen Tag was für Physik gemacht. Ich schreibe morgen früh um 8 Uhr die Klausur. Ich muss um 7.30 Uhr in Dahlem sein. Das heißt, ich muss hier eigentlich um 6.30 Uhr aus dem Haus gehen. Das heißt, ich muss um aller, aller spätestens 6 Uhr aufstehen. Also das, alleine das kann ich mir schon im Kalender markieren. Ähm, ja, und dann muss die Klausur auch noch irgendwie klappen. Also ich weiß nicht, wie das wird. Ähm, ich bin sehr gespannt. Heute hatte ich zwischendurch ein gutes Gefühl, dann mal wieder nicht so ein gutes Gefühl und jetzt am Ende dachte ich dann so, fuck, fuck, fuck. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt reicht's. Ähm, du machst jetzt noch ein bisschen Yoga, weil man muss sich ja auch mental auf diese Klausur vorbereiten und noch mal ein bisschen, ja, zu mir kommen. Ähm, und ich wollte euch einmal einen YouTube-Kanal zeigen, mit dem ich im Moment sehr, sehr gerne Yoga mache. Ich mache auch sonst mit Maddie Morrison oder ähm, Yoga with Adrian. Aber ich habe jetzt ähm, diese Seite gefunden. Five Parks Yoga heißen die, oder heißt die Seite. Das ist eine ganz... Erin heißt sie. Und ähm, ja, sie macht halt ganz, ganz, also es gibt schon sehr, sehr viel auf dem Kanal, was ich nice finde und die ähm, ganzen Videos sind auch immer so von der Länge cool, finde ich. Ich mag 40 Minuten eigentlich immer sehr gerne und die chillt auch da irgendwo im Dschungel und dann sind da mal Affen zwischendurch und dann kommen da irgendwelche Käfer, also das entspannt mich auch. <lacht> ähm, also falls ihr sie nicht kennt, dann schaut euch das mal an und äh, ich muss mir jetzt noch einen aussuchen und dann geht's los. Ich habe es geschafft. Boah, ich bin so angespannt. Ich habe mein ganzer Körper tut weh. Ich habe mich so angespannt in der Klausur, als ich sie zugemacht habe, habe ich gemerkt, wie steif mein ganzer Körper war. Krass! Oh Gott, ja wie war's? Ich glaube schon, ich habe das bestanden. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Aufgabe falsch habe. Ähm, da ging es um etwas, was wir wirklich in der Vorlesung und in keiner Übung jemals besprochen haben. Ich habe dann zu Hause eine Übungsaufgabe zufällig damit gemacht, aber dachte mir dann, ja, ich gucke mir das jetzt nicht mehr genauer an, weil wenn wir das nie hatten, dann wird das nicht drin vorkommen. Und genau das kam drin vor, das fand ich schon ein bisschen fies. Und auch eine andere Sache, die wir noch nie hatten. Ähm ja, ich hoffe einfach, dass das irgendwie geklappt hat und dass ich nicht so dumme Einsatzfehler oder so gemacht habe. Es war nämlich auch keine Zeit mehr, um das nochmal irgendwie zu kontrollieren und durchzugehen. Ah, ich habe es jetzt geschafft und ich will das nicht mehr sehen. Wenn, wenn ich die bestanden habe, schmeiße ich alles weg, was ich mir da jemals so aufgeschrieben habe. Wir waren gerade Asseln sammeln. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich jetzt auch Verhalten als Modul habe. Das Verhalten beobachten wir unter anderem im Praktikum an Asseln. Ja, es sind Tierversuche, bevor ihr jetzt sagt, oh, wie kannst du das machen und so. Klar, ähm, den Tieren würde es natürlich besser gefallen, wenn sie einfach in ihrem natürlichen Habitat bleiben. Aber natürlich ähm, passen wir da sehr drauf auf, dass es denen gut geht, dass sie genug zu fressen haben, dass sie sich wohlfühlen. Also ich habe dementsprechend halt denen wirklich so ein kleines... Äh, Imitat von ihrem eigenen Zuhause gebaut. Ich zeige euch das mal. So, also das ist die Tupperbox und da sind jetzt so 10 ungefähr drin, würde ich sagen. Äh, wenn man einfach mal ein bisschen drauf guckt, dann sieht man, wo es sich bewegt. Zum Beispiel jetzt da unten. Hallo! Und ihr seht auch, das ist ein bisschen nass, weil Asseln gehören zu den Krebstieren, leben aber an Land, aber dürfen trotzdem nicht austrocknen und deswegen muss man dann auch ab und zu mal so ein bisschen Wasser drüber träufeln. Ähm, ja, und ansonsten habe ich den halt wirklich eigentlich alles hier reingetan, was sie mögen. Also sie wollen sich gerne verstecken, deswegen hier so eine Baumrinde und hier noch so eine halbe Walnuss, die draußen irgendwie lag. Ein bisschen Gras, Erden, Stein. Aber jetzt gerade sind echt wenig zu sehen. Wow. Die büchsen auch tatsächlich nicht aus. Ich glaube, sie können nicht die Wände hochgehen. Der ist eine ganz kleine baby Physik bestanden. Ja. Oh, sogar gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Und ich habe ähm, die haben irgendwie den Noten, was heißt Notenspiegel hochgeladen, die haben halt hochgeladen, was alle so haben. Oder wie viel Prozent alle so, also wie viel Prozent der Punkte erreicht wurden. Und ich muss sagen, ich war gar nicht mal im unteren Mittelfeld. Also ähm, mein Lernen und mein alles, was ich gemacht habe, hat sich wohl irgendwie gelohnt und ausgezahlt und ich bin einfach nur froh und hake das jetzt komplett ab. Ich fahre am Wochenende ähm, an die Ostsee und da freue ich mich schon sehr drauf. Einfach mal ein paar Tage andere Luft und weit gucken und das fehlt mir hier in Berlin echt, dass man so weit guckt. Also ich habe halt keine Ahnung, wie viele Meter sind das zwischen meinem Haus und dem Haus danach, aber... Das sind vielleicht 15, 20 Meter, die man dann gucken kann, aber ja, ich wohne jetzt nicht so weit oben, als dass ich irgendwie über die Dächer schauen könnte. Deswegen freue ich mich, meine Augen mal wieder ein bisschen zu trainieren, weil ich habe auch Ende letzten Semesters tatsächlich gemerkt, dass die Augen schlechter wurden im Laufe dieses Online-Semesters. Und man guckt nur kurz und nur direkt vor sich auf dem Laptop und so. Deswegen, ähm, ja, es ist sehr schön, dass wir jetzt am Wochenende ein bisschen weit Blick kriegen.